Social Media ist äh, für mich in beruflicher Hinsicht sehr wichtig. Also zum einen geht es dabei um Monitoring. Das heißt, mich interessiert, was wird eigentlich im Social Web äh, gesprochen und wie wird über unsere Themen gesprochen. Ähm, zum anderen bietet es uns natürlich die Möglichkeit, viel schneller zu informieren über Twitter. Sagen wir, ist es ist eher der Nachrichtengehalt an eine recht professionelle Zielgruppe. Über Facebook, Google Plus erreichen wir dann eher Stipendiaten, Alumni oder auch an der Stiftungsarbeit Interessierte, die vielleicht auch auf der Suche nach Stellenausschreibungen oder Stipendien sind. Was uns vor allem auffällt, ist, dass die Kommunikation über Social Media viel einfacher fällt für viele Projekte. haben wir inzwischen eigene Facebook-Seiten und gerade wenn wir so in den arabischen Raum schauen, fällt uns auf, dass die Kommunikation viel leichter fällt. Also wir haben beispielsweise einen Filmförderpreis, bei dem junge deutsche Filmemacher mit Filmemachern aus der arabischen Welt zusammenarbeiten. Und da funktioniert die Kommunikation über Facebook tatsächlich wesentlich besser. Ähnliches stellen wir auch in China fest, da sind wir seit längerem bei dem chinesischen twitter ponder weibo aktiv.